Sie kennen vielleicht die Geschichte von den zwei Gefangenen, die jahrzehntelang miteinander eingesperrt sind und eines Tages ein neuer Gefangener mit in die Zelle kommt, der sich wundert, warum die Alteingesessenen herzhaft lachen, wenn sie abwechselnd Nummern aufzählen. Sie wissen, wie es weitergeht? Wenn ja, dann haben Sie bestimmt innerlich die Geschichte vervollständigt und wissen, dass die Pointe Darin besteht, dass die beiden alten Gefangenen in der Zwischenzeit nur die Nummer des Witzes nennen müssen und beim anderen läuft automatisch die restliche Geschichte in seinem Kopf ab. Wenn ein Paar eine längere Zeit in ihren Streitabläufen gefangen ist, dann wird ein Stichwort des einen automatisch einen Ablauf in Gang setzen, der ein Wechselspiel von immer den gleichen Argumenten ist. Im Prinzip könnte das Paar seine Streitgespräche genauso nummerieren, wie die beiden Gefangenen. Nur ist das leider für die beiden nicht lustig, sondern trauriger Ernst. Es ist auch aus einem anderen Grund eine traurige Angelegenheit, die ich gleich erklären werde. So wie Sie am Anfang, als ich die ersten paar Sätze des Witzes begonnen habe, also falls Sie ihn schon kannten, ihn sich innerlich zu Ende erzählt haben, läuft es auch oft in einem wiederholenden Streitgespräch ab. Einer sagt ein Stichwort und im anderen entsteht der Folgeablauf, den er erwartet. Ab diesem Moment hören beide auf, sich gegenseitig zuzuhören, sondern folgen dem bekannten Skript. Sie hören nur noch auf die innere Stimme, die ihnen sagt, was der Partner gleich sagen wird und antworten dementsprechend auf die Stimme ihres Partners in ihrem Kopf. Und nicht mehr auf die reale Stimme des Partners in diesem Moment. Es geht jetzt nur darum zu warten, bis der Partner endlich seinen Skriptsatz gesagt hat, um dann selbst den bekannten Text weiterzusprechen. Manchmal geht das so weit, dass beide gar nicht mehr warten, bis die nächste Stelle vom anderen gesprochen wird, sondern unterbrechen den anderen, um den Spruch zu bringen, der eigentlich auf das Ende des angefangenen Satzes des Partners folgen sollte. Ein Zuhörer würde wie der neu hinzugekommene Gefangene gar nicht verstehen, um was es eigentlich geht, weil die alten Streithähne nur noch die bekannten Argumente oder, oder eben manchmal nur Bruchstücke davon sich gegenseitig zu bzw. vorwerfen. Warum ist das ein Trauerspiel? Nun, wenn keiner dem anderen mehr zuhört, sondern auf Argumente reagiert, die der Partner selbst gar nicht gesagt hat, sondern nur im Kopf gedacht wurde, kann auch nichts Neues in der Beziehung entstehen. Nehmen wir an, einer der Partner hat sich heute vorgenommen, einmal konstruktiver das Streitgespräch vorzuführen. Wenn aber sein Partner nur dem alten Skript folgt und kein Ohr mehr dafür hat, was der Partner in diesem Moment tatsächlich sagt, dann wird die Änderungsbereitschaft schnell verpuffen und es wird wieder in dem alten Ablauf eingestimmt. Äh, haben Sie gerade genickt? Ach, Sie kennen dieses Trauerspiel aus nächster Nähe und würden es gerne beenden? Dann probieren Sie doch mal bei der nächsten Diskussion mit dem Partner über ein Thema, das Sie schon x-mal geführt haben, statt über auf Ihre innere Stimme, die schon weiß, was gleich kommt, auf die Stimme Ihres Partners zu hören, um herauszuhören, ob Ihr Partner heute, vielleicht heute zum ersten Mal etwas Neues sagt, was Sie bisher verpasst haben. Aber bitte, seien Sie nicht enttäuscht, wenn das beim ersten Mal kein Aha-Erlebnis wird. Denn es kann ja sein, dass Ihr Partner dieses Video erst noch anschauen muss.